Der perfekte Morgen fängt bei mir mit Sport an. Sport hilft mir, mich fit zu fühlen. Es gibt mir einen Ausgleich zum Alltag. Es lässt mich besser denken. Es verleiht mir einen besseren Bezug zu meinem Körper. Mein Aussehen ist mir wichtig. Veränderungen, die ich beim Training erziele, motivieren mich in vielen Bereichen. ob im Privat- oder im Berufsleben. Jeden Tag entscheide ich für mich, was mir gefällt und was ich erreichen möchte. Das ist mein Recht. Ich definiere für mich selbst, wofür Männlichkeit steht. Was ist mit dir?